Kell Ostern. Und wir bauen Schneehasen überall hin. Ah, schon heftig. So ein Winter. Seit wie viel? 100 Jahren? 1000 Jahren? Nur noch so lang anhaltend? Reality. mal wieder mit etwas, mit etwas Schwarzes Das Weiße reinbringen, wenn man es so ausdrücken kann. Wisst ihr, was das ist für ein Zeug hier? Coole Faser wird das genannt, ne, wurde mir gesagt. Ja, habe ich jetzt vorbeigebracht bekommen. Habe ich selber vorher auch noch gar nicht gekannt. Aber ein hammerhartes Zeug, das Zeug hier. Ne, dass man mit Kohle heizen kann, ist ja eigentlich nichts Neues. Ne? Aber dass man auf coole Faser einfach Strom drauf gibt und dann richtige Infrarotwärme da rauskommt das war mir bis jetzt ziemlich neu gewesen und vor allem wie viel Temperatur oder Infrarotwärme oder ja, da rauskommt das ist echt der Hammer hier habe ich einen ganz kleinen Streifen davon und hier habe ich einen Temperatursensor dran momentan haben wir es hier drin 19,2 Grad und diesen kleinen Streifen hier, den befeuern wir jetzt mal mit einem plattenspieler und einer 12-Volt-Batterie. Man könnte den Streifen auch direkt an die 12-Volt hier dazwischen schalten, allerdings. So, das ist phase und 12-Volt. Ah. So, das hat natürlich auch schon ganz schön. Ja, siehst geil. du das? Ah. Ich weiß nicht, ob das so lang dann da ist, der Streifen. Deshalb probieren wir es erstmal. Nur über ein Bedini. Da kann man ja dann hier schön hochregeln. Ne? Mal gucken, ob man dann mit einem Potti die Temperatur einstellen kann von dem Teil. Mal schauen, wie viel es dann anzeigt. Ja, ich bin gespannt. Ja, hier ist ja noch gar nichts. Moment. Die Last einschalten ist natürlich von Vorteil. Ne? Müsste passen, ist nicht ganz dran. Na gut, mal gucken wie das mit Infrarot ist. Müsste aber trotzdem klappen, denke ich mal. Ah ja. Hä? Äh? Wenn? Ah, da steht ja, das, Ach, das ist schon los. Uh, jetzt aber. Ja, weil. Man merkt es jetzt auch schon richtig mit der Hand, ne, die Infrarotwärme. Ja, Die trifft da genau auf der Oberfläche auf und bringt die Oberfläche zum Schwingen. Also macht nicht die Luft zwischendrin warm. Also nicht so sehr, ein bisschen schon, ne, aber nicht so wie unsere momentanen Heizkörper da. Ja, ist schon bei 22,9 23 Grad. Hier an der Stelle nur mit einem Kupfelbett. Ne, das sind jetzt nur die hohen Spannungspulse, die hier drauf gehen. Aber wenn wir einen Insolid State kriegen. Kriege ich einen Insolid State? Mal schauen. Nee, sieht nicht so aus. Boah, Schön warm. Ah, direkt Wärme. Hier ja, richtig schön warm. Oh. Gut jetzt. Woah! Uh hm. -huh.